Oder ja, eigentlich hatten wir nicht wirklich. Ist das so als film Ja, nicht so ganz so global. Wir haben ja schon ein paar Themen auch versucht zu skizzieren. Ich habe dich jetzt im Unterricht nicht so häufig. 40 Zeit übrig und das ist der QR-Code mit dem DE und dann der Code in Code eingeben. Ja, ich bin, äh, ich bin sehr zufrieden, auch ein bisschen überrascht. Sogar zwei Preise ja, direkt. Hast zwei Preise. du damit gerechnet? Nee, nee, vor allem mit dem, nee, hab, dem Publikumspreis habe ich nicht gerechnet. Hast du ja. Ja. Mein Name ist Lisa, bin Dank. Sascha Klein, der Organisator dieser Premiere. Das ist doch der richtige Moment für einen tollen Applaus Es war ein toller Abend und ich bin wirklich sehr überrascht, dass man mit drei Lehrjahren sozusagen am Schluss dann doch solche Geschichten erzählen kann. Es waren ja keine, teilweise keine einfachen Themen, dass man überhaupt sich überhaupt den Themen annimmt und das am Schluss wirklich eine schöne Geschichte, die dann auch über 20 Minuten getragen hat. Seinen eigenen Film auf der großen Leinwand zu sehen, ist eine ganz tolle Chance und ich glaube, da lernt man total viel.